Hey Leute, es gibt wieder zwei neue Gratis-Roblox-Items in Roblox und das Gratis und in Roblox und Items und das Gratis. Aber bevor ich euch sage, welche Items das sind und wer sie bekommt, will ich mich einmal beschweren. Das passt mir gar nicht, dass aktuell so viele Free-Items rauskommen und dass sie so schlecht aussehen. Gumball hat im vorletzten Video schon einmal kommentiert, dass die Free-Items immer schlechter werden und also wirklich, langsam wird das echt nicht mehr lustig. Ich es cool, dass sie jetzt wieder mehr Free-Items machen. Ich finde es aber nicht cool, dass die dann alle so blöd aussehen. Ich meine, wofür will man sich Free-Items holen, wenn die blöd aussehen? Trägt ja dann keiner. Na, es gibt auf jeden Fall heute zwei Items, die ich euch zeigen kann. Ich bin mal wieder ein bisschen spät dran, weil ich heute mal wieder verschlafen habe. Und zwar ungefähr vier Stunden lang. Das eine Item ist eigentlich ganz cool, das andere Item ist aber wirklich wow. Naja, wir schauen sie uns einfach mal an. Dafür gehen wir rüber auf die Roblox-Website. Und das erste Item ist der Soda Drinking Head. Auch wenn das hier nicht wirklich Soda ist, sondern ich würde sagen Slushy. Aber den finde ich ganz cool, der ist ziemlich smooth, der ist an sich ganz gut gemodelt, also da bin ich der Meinung den kann man auf jeden Fall einfach mal mitnehmen den mal auf anprobieren, ja funktioniert leider nicht mit Haaren, wie ihr seht, aber ohne Haare würde es halt schon funktionieren, das hat das Problem bei vielen Hüten, die man in Roblox trägt aber ja, den kann man sich auf jeden Fall gönnen, das zweite Item ist das hier was soll das bitte schon sein, was soll das bitte bitteschön sein, iHeartland Radio Pad Head, also hä, ist das ein bekifftes Radio oder, ich meine was zum goldenen Karabaku soll das bitte schon sein? Was ist das? Ist, ist auch egal, ich werde euch sagen, wie man die Dinger bekommt. Für das Ding werde ich mir gar nicht erst die Mühe machen. Wir fangen deswegen auch mit diesem Ding hier erstmal an. Dafür geht ihr in das I Heart Radio Land rein. Das wurde reworked. Das war in einigen meiner alten Shorts schon mal vertreten, weil es auch Free-Items gab. Aber seitdem hat sich das ziemlich verändert. Die haben jetzt einen neuen Simulator draus gemacht. Vorher war das ja irgendwie so ein Tycoon, aber irgendwie auch ein Simulator, keine Ahnung. Auf jeden Fall, I Heart Land hat jetzt immer noch ein verschwommenes Logo, wenn man in einen Ladebildschirm reingeht. Auf dem Handy ist es vielleicht nicht verschwommen, ist in Ordnung, gehen wir auf Skip, dann steht hier, ähm, wie das Spiel funktioniert, ich klicke auf Play Now. So, wir sind hier drin, haben so einen sehr seltsamen Stab, willkommen in Eiharland. klicken wir auf zum Fortfahren und dann folgen wir einfach mal den Pfeilen um hier unseren Plot zu claimen. Also E drücken zum Beanspruchen. Dann laufen wir rüber zu dem Dude da hinten. Wow, ich habe schon wieder ein Abzeichen bekommen. Das ist aber nicht das Abzeichen für das Free Item. Denn hier haben wir erstmal Jake. Müssen wir Jake sprechen? Digga, wie lächelt er mich an? So, bla bla bla, akzeptieren. Und Jake ist der, der uns die ganzen Quests gibt. Und wenn wir halt alle Quests von Jake abgeschlossen haben, werden wir irgendwann ein Abzeichen bekommen. Nicht das Abzeichen hier unten, sondern ein anderes Abzeichen. Und damit bekommen wir dann diesen sehr komischen Hut hier. Radio. Ja, also den, der da oben schwebt. Ihr müsst hier eigentlich nur stehen, die ganze Zeit Linksklick drücken, Dann kriegt ihr Punkte. Da oben sind dann 200 irgendwann voll. Wenn 200 voll sind, geht er wieder zurück zu eurem Plot. Das ist halt dieses Simulatorprinzip, ne? Jetzt müssen wir wieder zu unserem Plot hingehen. Oh mein Gott, hier haben wir einen Studio-Boss. Müssen wir einfach mit ihm sprechen. Ja, klick, klick, klick, akzeptieren. So, Deposit Energy hier. Wir stehen hier einfach und dann wird die Energie wieder deposited. Und wir kriegen dann automatisch Geld dafür. Von dem Geld können wir uns Upgrades kaufen. Da hinten gibt's Upgrades. Und dann müssen wir uns halt irgendwie Radios kaufen, die Quests abschließen. Aber das überlasse ich euch, weil ich will das Ding halt echt nicht haben. Dementsprechend fahren wir gleich fort mit dem nächsten Item. Und das war halt der Soda Drinking Head. Und für den Soda Drinking Head müssen wir in ein auch wieder altes Eventspiel reingehen. Und zwar von Official Dave Busters, Dave and Busters Welt. Und das ist ein Spiel, da gibt es halt so ein paar Arcade-Minigames, die ihr spielen müsst. Und da wurde jetzt eine neue Map hinzugefügt. Und mit dieser neuen Map kann man dann endlich dieses Abzeichen, das ist übrigens nicht, das Abzeichen bekommen für den. Den Soda Drinking Head. Falls ihr das Spiel hier schon mal gespielt habt, habt ihr es vielleicht ein bisschen leichter. Wir gehen erstmal auf Enter Arcade, weil alles was ihr tun müsst ist, jede einzelne Zombie Apokalypse Map zu spielen. Dafür klickt ihr hier unten auf Click Ready. Yeah, und mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht auf einen Private Server gehen, weil hier gerade eine Runde läuft. Das geht wahrscheinlich besser. Ich gehe mal hier runter, gehe dann auf Servers und gönne mir einen privaten Server, die sind nämlich gratis. Ich nenne ihn... So, braucht ihr nicht gestalten, wir haben einen privaten Server, gehen auf Aktualisieren und gehen dann da mal rein. Weil dann dauert es nicht ganz so lange, bis wir das Item bekommen haben. So, jetzt können wir nochmal auf click to ready gehen. Und dann kommt eine Map-Wahl und ihr müsst eigentlich immer Zombie survival also seid Zombie Überleben hier wählen. Und wichtig ist, dass ihr halt jedes Mal eine neue Map wählt. Wenn die Map nicht da ist, dann geht hier runter, Unready, dann wieder auf Ready. Und dann kommen neue Maps zu aus, dann können wir jetzt Zombie-Überleben-Nebelwald auswählen. Und wenn ihr, ich glaube, vier Maps waren, das gespielt habt, vier unterschiedliche Zombie-Überleben-Maps und sie halt auch gewonnen habt. Oh, jetzt habe ich schon wieder. Ja, man muss halt wirklich lange warten. Und ich klicke immer auf diesen Haken, weil ich denke, der ist zu bestätigen da. Aber dann bekommt ihr den Soda-Drinking-Helmet. Und in dem Modus müsst ihr halt einfach wirklich nur auf Zombies klicken. Am besten auf die Köpfe klicken und sie dann halt mit euren Paintball-Guns abschießen. So, drei Sekunden, zwei, eins. Ich kann es euch einmal zeigen. Ich werde jetzt aber nicht das Item in dem Video freischalten, weil sonst dauert das Video unnötig lang. Ihr sollt es ja selber machen. Dann kommt halt so eine Einführungssequenz. Wunderschön. Augenblick, das ist nicht Zombie-Survival. Habe ich einen anderen Modus ausgewählt? Das ist schlecht. Oh Gott, ich habe den falschen Modus ausgewählt. Wir brauchen Zombie-Survival und nicht so ein blödes Rennen-Ding. Na gut, ich gehe nochmal runter und gehe nochmal rauf. Weil ich die Map im 2 mal nicht ausgewählt habe. Och, ich bin so ein Idiot. Und das kostet mich halt so viel Zeit. Ihr klickt hier unten auf das X, dann wählt ihr aus Zombie überleben. Und das muss halt auch ausgewählt sein. Lila unterstrichen. Und das, was die meisten Leute nehmen, das wird dann auch genommen. Und weil ihr auf dem Private Server seid, wird halt auch das genommen, was ihr wählt. Und ja, jetzt müssen wir einfach wieder warten Und jetzt geht's los, endlich mal mit Zombie Survival geht es rein Und uh, düster, gruselig Zombie Survival halt Und dann sind wir hier, haben ein Fadenkreuz Und müssen eigentlich nur auf die Köpfe von den Zombies Mit unserer Paintball Gun klicken So, jetzt, diese Runden dauern übrigens Ziemlich lange ich kann hier übrigens nicht auf die klicken, weil da sind ja noch Glas, ist noch Glas im Weg. Das heißt, ich kann dann erst dann auf sie klicken, wenn sie nicht mehr vor dem Glas sind. Und ja, dann klickt man halt die ganze Zeit. Aus irgendeinem Grund laufen die da hinten gar nicht zum Fenster. Oh, oh. hab daneben geklickt. Nein, hab daneben geklickt. Ja, und es gibt solche Upgrades. Dann könnt ihr eure Waffen verstärken oder andere Boni. Aber die Boni sind immer nur temporär. Die gehen nach einer Weile wieder weg. Yeah, super cool. Ich habe gerade Bock. Also. Es, es dauert zwar lange, es ist zwar ziemlich langsam, aber es macht schon Bock auf die zu schießen. Ey, was geht ab, Jungs? Bap, bap, bap. Oh, Schild und Herzen, yeah. Ey, das war ein Doppelkill. Ah, ich merke gerade, wenn ich einmal schieße, kommen fünf Kugeln raus. Ich habe gerade Salvenschüsse. <lacht> Ey, da ist ein Boss. Und der Boss ist tot. <lacht> Dann geht's auf in den Fahrstuhl. Wir drehen uns um. Und alles ist wieder schön. Ach nein, doch nicht. Hä? Ich habe auf sie geklickt. Was sollte das denn? Jetzt habe ich Schaden genommen, beziehungsweise mein Schild hat Schaden genommen. Ich habe keinen Schaden genommen. ein Profi. Jetzt habe ich wieder einfach... Meine Waffe ist schlechter geworden. Ah, ich habe wieder eine bessere Waffe. Es ist manchmal nicht so leicht zu wissen, wie das hier funktioniert. Aber übrigens, ihr könnt auf die Sprengfässer schießen. Dann werden die gesprengt. Das habe ich vorhin bei dem Boss versucht, aber der war, glaube ich, nicht nah genug dran. Klick, klick, klick, klick, klick, klick. Guck mal, da kommt von rechts auch jemand. Ey, ich habe auf ihn geschossen. Klick, klick. Oh, jetzt habe ich Präzision. Dann schieße ich mit Präzision auf den Bus. Jetzt habe ich Spreadshot. Jetzt habe ich eine Shotgun, Leute. Shotgun. <lacht> Noch mehr Spreadshot. Bam. Yeah. Ich habe geklickt, aber ich war, glaube ich, am Nachladen oder so. Ich glaube, platzen ist am geilsten. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hey, was geht ab, Bros? Bop. Hey. Ich dachte, ihr sterbt alle, wenn ich darauf klicke. Es dauert halt echt lange. Ich dachte schon so oft, es wäre jetzt vorbei. Aber es geht halt immer weiter. Es geht immer und immer weiter. Mal, da ist wieder ein Boss. Auf den Kopf klicken geht halt wirklich so viel besser. Es geht endlich zurück zum Fahrstuhl. Sind wir jetzt endlich fertig? Wir sind endlich im Jahr 1998 angekommen. Ah, da ist nochmal so ein Boss. Einfach auf den Kopf spammen. Und... Jetzt haben wir es hinter uns. Wir sind im Jahr 2400, 3426 angekommen. Und damit wäre es dann, glaube ich, jetzt endlich erledigt. Jo, cool. Und dann könnt ihr halt das nächste Zombie-Überleben-Ding auswählen, bis ihr halt alle Maps durch habt. Habe ich euch erklärt. Das war es aber erstmal mit dem Video. Klickt jetzt auf das Video, das ihr hier seht. Bis dann und ciao!